Hallo und willkommen zurück zu Let's of Zelda Wind Waker D. Im letzten Part haben wir wieder einige, einige ähm, Karten gesammelt. Und ähm, auch noch die letzten... Wir haben glaube ich ähm, die U-Boot-Karte gesammelt. Die... Ähm, was haben wir noch gesammelt? Die, die Meeresherzen-Karte haben wir gesammelt. Die Geisterschiff-Karte haben wir gesammelt. Und dann glaube ich noch zwei normale Schatzkarten. Und heute wollen wir uns dann... Ähm, hm, gehe ich zur Tingle's Insel. Äh, äh, ja, ähm, heute wollen wir uns dann die letzten drei normalen Schatzkarten besorgen und dann fehlen lediglich noch die Triforce-Karten, die wir dann aber sowieso von der Story her sammeln müssen. Und das werde ich dann natürlich vorher machen, bevor wir dann ähm, die ganzen Triforce-Splitter uns besorgen. Ähm, ähm, wir müssen in den Norden in den Norden, ne, wir müssen in den Westen. Was rede ich denn? Wir müssen nämlich... Was ist das für eine Insel? Nach Isla Stalagmitica. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie Herzteile gibt. Oh, es gibt... Drei Herzteile äh, Herz in Isla Stalagmitica. Ähm... Um das ist eigentlich blöd, dass ich jetzt erst hier hingehe. Weil eine Schatzkarte, die mir fehlt, die führt hier in bei Stalagmetika zu einem Herzteil. Das ist ärgerlich, kann man aber nichts machen. Die Eilerstall werde ich dann bei Zeiten sammeln. Noch, das wisst ihr ja. So, und ich suche jetzt natürlich Terry, Ihr wisst ja, bei Stalagmetika hält sich der goldene, besondere Terry-Händler auf. Ein Herz haben wir ja schon hier in Stelle geholt. Oder war es eine Schatzkarte? Das glaube ich war... Ein Hallo? Hallo Terry? Hallo Terry? Oh, wow, warum leckt es jetzt? Ah, jetzt hält er an. Endlich. So. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Geld habe für alles hier. So, hey, hi. Was kostet das Herz? 59 Rubine. Das heißt, ich kann es noch nicht kaufen. Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen Geld berappeln in der nächsten Zeit. Thank you. Dann... Du, du, du, dum, dum, dum, dum. So, dann haben wir jetzt auch, das ist die Schatzkarte, also welche Schatzkarte ist das? das müsste die Schatzkarte 4 sein, die dazugekommen ist und die ist bei bei dem Feenkordial, das, welcher ist das denn? Das könnte der südliche sein. So, damit haben wir alle Schatzkarten bis auf zwei Stück und diese zwei Stück, die kriegen wir in... Portemonnaie und weil Portemonnaie ja super toll ist, gibt es dahin auch sogar direkt einen Wirbelsturm und außerdem können wir da noch ganz viele Herzteile sammeln von dem her. Ist das eigentlich ganz angenehm und man kann eigentlich recht gut ähm, alles damit verknüpfen jetzt. Ihr wisst ja es gibt neun, alleine neun ähm, äh, Herzteile an Land an, an ähm, Portemonnaie das ist einiges muss man sagen und es gibt ich weiß gar nicht gibt es hier auch herzen äh, im wasser also die man ziehen kann ja es gibt sogar auch noch fünf herzteile hier durch schatzkarten das heißt es gibt hier oder ja das heißt es gibt man kriegt hier fünf äh, schatzkarten die zu ähm, Herzen führen also in der Theorie. Könnte man sagen, es gibt 14 Herzen hier in Portemonnaie. So, also, ich guck mal, habe ich genug von den blauen Schleim? Wahrscheinlich. Ne, ich habe sieben. Das heißt, ich muss auf jeden Fall irgendwann nochmal zu den Kordialen gehen, vielleicht. Dann werde ich. Ja, ich kann jetzt eigentlich in der Nacht keinen Herzteil oder so sammeln. Deshalb gehe ich jetzt zu Immanuel Kockfa. Denn der verkauft legendäre Lichtbilder. Und diese legendären Lichtbilder, die kriegt man nur hier. Man kann die. Figuren gar nicht äh, fotografieren, aber ähm, ja, man kann die hier kaufen. Rocky wusste, dass heute ein denkwürdiger Tag ist. Heute vor langer Zeit, lang auf meiner unermüdlichen Mission, alle Geheimnisse der Fotografie zu, zu ergründen, habe ich mein erstes Lichtbild gemacht. Ein legendäres Lichtbild ist ein Bild, das dem ein Motiv zu sehen ist, das nicht von dieser Welt ist und die Vorstellungskraft der Menschen weit, weit übersteigt. Nur selten bieten sich Gelegenheiten für solch transzendale Schnappschüsse. Ach, doch könnte ich mich wohl kaum ein Fotomeister nennen, hätte ich nicht ein stattliches. Schattliche Anzahl solcher grandioser Bilder. Übrigens Rocky, da du dich auch ganz und gar wie ich der Fotografie verschrieben hast, wäre ich durchaus bereit, dir generös eines meiner legendären Lichtbilder zu überlassen. Falls du noch Platz für ein Lichtbild in deiner Fotobox lügst, das reißt du mir doch mal bitte. Ja, ähm, man kann die hier für, ich glaube, 150 Rubine kaufen, das Stück, ähm, aber in der, in der, es gibt einen Unterschied. In der Gamecube-Version bezahlt man deutlich weniger. Da zahlt man, glaube ich, nur 50 für ein Stück. Äh, ein legendäres Lichtbild. Und es gibt, glaube ich, 7, 8 Stück. Das sind dann nochmal 1000 Rubine für mich. Während ihr, glaube ich, nur 3, 400 zahlt auf dem Gamecube. Also dann, ich werde hier so gleich das Lichtbild in eine Fotobox speisen. Naja, nun ja, unter einer klitzekleinen Bedingung, da ich, die ich noch zuvor erwähnen vergaß. Immerhin handelt sich um eine Rarität. Das kann natürlich nicht ohne einen ähm, kleinen Obolus vor den Statten gehen. 150 Rubine muss das schon wert sein. Ja, okay. So, was kriege ich? So. Was ist denn jetzt das für ein äh, Bild, was ich bekommen habe? Es gibt nämlich, sie sind nämlich random natürlich, glaube ich. Und wir kriegen die große Fee. Ich glaube, man kriegt aber nur eins pro Nacht, oder? Ja, man kann jede Nacht ein Lichtbild hier kaufen. Und naja, 105 Rubine sind dann schon einiges. Muss man leider sagen, das sind 1050 Rubinen, habe ich glaube, ich nachgerechnet waren es für alle zusammen. Ja, und ich werde jetzt... Werde ich jetzt noch... Ähm, ich glaube, ich werde jetzt einfach hier die ähm, paar Herzteile noch sammeln, bis es Tag wird. Weil die, die anderen Sachen, die Schatzkarten, kann ich nur an Ta bei Tage kriegen. Und ja, wenn jetzt schon Nacht ist, ich muss ja nicht unbedingt jetzt hell machen. Wenn ich sowieso in der Nacht, glaube ich, ähm, ein paar Herzteile kriegen kann. Im Portemonnaie fehlt uns übrigens jedes Lichtspiel. Noch. Es gibt 27 Lichtbilder, glaube ich, im Portemonnaie. Wir haben keines davon. Also da werden wir auch nochmal eine Fotosession machen. So. Wir haben die Sicherung gelöst. Hier beim... Äh, wie heißt das? Beim Windrad. Bei der Windmühle war es sie, glaube ich. Und dann geben wir das, äh, dann können wir jetzt, glaube ich, gleich das Ding irgendwie aktivieren. Ich weiß aber nicht, wie. Ich glaube, wenn der Wind passt, dann irgendwie funktioniert das. So, von dir haben wir uns ja die Schatzkarten geholt vor einiger Zeit, von diesem Typen. Den wir übrigens auch noch fotografieren müssen. Und, ja, wir haben einiges zu tun. Wir haben auch noch, vor allem die Zwischen- und Endgegner, da fehlen mir noch vier Stück, glaube ich, oder drei Stück. Einigen, der das Lichtbild noch dazu, also vier. Und die kann ich dann, glaube ich, alle im Finale dann erst Holen. So, ähm. Dann machen wir mal. Lied des Windes. Schön nach Westen. Osten ist nämlich genau falsch. Glaube ich. Klappt das nicht? Äh. Warum klappt das nicht? Dann versuche es nochmal, vielleicht, wenn ich es jetzt aktiviere, vielleicht wird es dann freigeschaltet, weil jetzt der Wind passt. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Unsere Volta tanzt immer noch. Ah, dreht es sich? Warum dreht sich das nicht? Habe ich irgendwas falsch in Erinnerung? Man muss doch eigentlich nur das Ding aktivieren und halt den Wind anpassen. Irgendwie war da was. Ah. das Blöde ist, glaube ich, wir können nicht anders äh, die Bilder, äh, die Herzteile kriegen. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, aber ein Herzteil kann ich zumindest jetzt noch am Tage kriegen. Und ich bin gerade runtergesprungen, obwohl ich da eigentlich sogar hin muss. Hm. Wobei, man kriegt sogar noch zwei Herzteile. Aber es ist eigentlich egal. Komm schon. So. Ich muss nämlich jetzt hier hin. Und hier kriegen wir das nächste Herzteil. Erinnert ihr euch noch an den Typen hier, der war arm mal. Hier geblieben. Also, nur ein Kind. Ich dachte, das wäre der Postbote. Wer ist der Postbote? Hätte ich ihn sofort rausgeschmissen. Aber sag mal, habe ich dich nicht schon mal irgendwo getroffen? Ja. Wir waren hier mal am Anfang und haben deine Tochter gerettet. Dolores. Ja, und der Typ ist erreich und ja. Fließt sie das war das Gegenteil, weil sie jetzt komplett arm ist. Ach, was habe ich nur für ein Glück, wieder leben in dieser Stadt zurückgekehrt zu sein. Und dann kann ich fortan auch noch in so einem wundervollen Haus leben. Nein, eigentlich bin ich unglücklich. Jawohl, denn ein Leben, in dem es ihn nicht gibt, das ist kein Leben. Er war so lieb zu mir in der vorherigen Bastion und hat mir auch jede Menge dieser unsäglichen, unsäglich wertvollen Totenkopfketten mitgegeben, als ich von dort geflohen bin. Allein sein Name strahlt so viel Anmut aus. Er ist einer der Moblin. Was? In der Womischen Bastion, sein Name ist Momo. Großer, starker Momo. What the fuck, du hast dich in einen Moblin verliebt. Verliebt. Jo. Ach Momo, warum hast du mir das Herz gestohlen? Meine ganze Liebe schreibe ich ihm in meinen Briefen, doch warum antwortet mir mein Momo nur nicht? Aber ich muss mich zusammenreißen, ich darf mich nicht so gehen lassen. Übrigens ich hätte er so also eine Bitte an dich. Meinst du, du könntest diesen Briefen, den ich gerade erst zu Ende geschrieben habe, zum nächsten Briefkasten bringen? Bitte. Ja klar können wir es machen. Wirklich? Echt? Das macht mich so glücklich. Du hast ein Brief erhalten. So. Achso, dann. dann bitte zum nächsten Briefkasten, aber lies ihn ja nicht, sonst betrübst du damit ein Mädchenherz. Jo. Kein Problem. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt lesen könnte. Bestimmt könnte man das, wenn man ganz gemein ist. Und oh, dann kommt so eine Mahnung von Nintendo oder so. Ey, das macht man nicht. Keine Ahnung. Oder, oder, kriegt man, oder man kriegt gleich eine Anzeige, weil man das Briefgeheimnis in Deutschland irgendwie missachtet hat oder so. Keine Ahnung. Wäre sehr interessant. Ähm, dann rüsten wir mal ganz kurz Dolores Brief aus und werfen den weg. So. Tschabam. Von hier aus nicht mehr weit bis zur Sarkonia. Fünf Rubine. Alter, die, die ist so reich, aber hat nicht mehr Geld, um diesen Scheiß um das scheiß ähm, Geld mir zu geben für den Brief. Alles klar. Ich meine, fünf Rubine. Ja, fünf Rubine hat man eigentlich immer, aber trotzdem. Trotzdem ist das blöd. Und es ist auch noch blöd, dass ich jetzt noch so viele Rubine brauche ich glaube ich brauche jetzt also ich brauche noch 950 Rubine für das Herzteil von Terry dann für die Lichtbilder brauche ich noch mal 900 und dann noch mal für was anderes brauche ich, glaube ich noch mal über 1000 also wir haben noch einiges zu sammeln aber in, in der View View-Version ist es weniger Geld was man braucht also wirklich was sind sie für nur für ein sturer Mensch ich schweig, ich sag doch bereits, ich dulde bei mir keine Postboten. Los, verschwinde. Aber, dabei habe ich mich extra zur verwünschen Bastion gewagt, um einen Brief von einem Herrn Momo abzuholen. Du sollst schweigen, jetzt verschwinde. Dann bestätigen Sie mir doch wenigstens unterschre und unterschreiben Sie hier. Schweig, habe ich gesagt, raus aus meinem Haus. Nur eine Unterschrift, das dass ich hier war. Schweige endlich, hau ab. Das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Sind ja wohl wirklich nicht mehr zu retten. Ich muss hier raus, sonst vergesse ich mich noch. Dieser aufdringliche Postbote ständig belästige mich mit irgendwelchen Briefen von irgendeinem Momo oder wem auch immer. Aber soweit kommt es noch, dass sich irgendjemand an meine geliebte und einzige Tochter Dolores heranmacht. Ganz egal von wem, ich übergebe ihr keinen einzigen Brief. Jo, bist ja ein toller Vater. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, zum Postboot wieder gehen. Irgendwie war das. Ich glaube, der Postbote befindet sich dann hier wieder. Ähm, ich denke mal, also wenn, wird er sich, denke ich, am Briefkasten befinden. Ist der da? Nee? Wo ist denn dann der Postbote denn? Ah, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Das wird einem nicht gesorgt, aber finde ich toll. Der müsste hier in der Kaffeebar sein. Warum auch immer der in der Kaffeebar ist, soll mir mal jemand erklären. Ich weiß es nicht, aber es ist so. Und ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Äh, ja, da kann man noch ein bisschen dran hängen. So, da ist er. Ach, du bist. Es Es ist mir richtig peinlich, dass ich mich vorhin in Dolores Haus so aufgeregt habe. Die Sache ist nämlich die: Ich wollte los, einen Brief von einem Moblin namens Momo überbringen, doch ihr sturer Verater wollte das nicht zulassen und ich konnte ihr ihn nicht, ihn nicht ihr geben. Dieser Sture, dieser Sture Alte, ey. kommt, sieht er ein, kommt sie dein ein Postboten an seiner Tischwelle schon rastefällig aus? Der war für mich doch extra zur Person gewagt, um den Brief abzuholen. Ein Postbote, der seinen Brief nicht zustellen kann, das ist doch kein Postbote mehr. Aber naja. Nächstes Zustimmung wartet bereits auf mich. Wenn ich hier weiterhin in den Trübsal blase, verschwende ich damit nur kostbare Zeit. Übrigens, ein Postbot verscheucht der Alte ja sofort, aber gegen dich scheint er nichts zu haben. Was? Ob ich dich wohl darum bitten könnte, du los, einen Brief an meinen zu übergeben? Was sagst du? Ja, gerne. Ist es dein Ernst? Danke, ja, manchmal muss man nur fragen, damit die Leute die nettesten Dinge für einen tun. Hier, bitte sehr. Riecht noch nach Parfüm, okay. Ich lasse mich also darauf, dass du ihn du los übergibst. Kein Problem. Das machen wir natürlich. Keine, Keine Sorge, das machen wir. So. Äh, so los, dann müssen wir hier wieder lang. Ja, und wir müssen für ein anderes Herz dann natürlich auch noch uns, ja, sehr, sehr viel Zeit hier nehmen. Aber ich glaube, ich werde jetzt gleich den Tag dann umstellen, also auf auf, ähm, auf Tag umstellen mit... Äh, der kleinen Tag-und-Nachtmusik. Wenn wir die Schatzkarte holen. Oh, Momo, mein geliebter Momo. Trali, trala. Hoffentlich ist bald Post von dir da. Ähm, ja, wir haben Post von Momo. Das war der kleine Pisser, der hat dein Vater das nicht erlaubt. Also, hier. Das ist doch etwa nicht ein Brief von Momo. Geträumt habe ich von diesem Augenblick. Verzerrt danach habe ich mich. Jetzt lass ich mir sofort lesen. Äh, also... Ich, Momo. Du Dolores, ich dich gern haben. So gern. Zum Fressen gern. Hast du das gehört, hast du? Was glaubst du? Ist das vielleicht ein Heiratsantrag? Ja, so muss es sein. Endlich haben meine Gefühle Momo erreicht. Ich war noch nie so glücklich. Tralitrala, heute soll unser Gedankentag sein. Der Gedenktag der Liebe von Dolores und Momo. Ach ja, ich muss ja unbedingt was geben als Dankeschön. Oh, wir kriegen ein Herzteil! Wir kriegen sogar noch ein weiteres Herz dadurch. <lacht> ich hoffe, der freut sich auch. Jo, danke schön. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der das jetzt, ob der das jetzt meint, dass er sie fressen will, oder ob das jetzt, ob der Moblin sie, der, ob der sie jetzt wirklich liebt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie glücklich. Das ist doch auch okay. So, dann können wir jetzt mal schön den Tag einläuten. Da, da, da. Da, da. So, und ich hätte eigentlich schon direkt bei dem Typen bleiben können. Naja, passiert halt. Da, da, da, da. Denn der Typ gibt uns eine Schatzkarte, wenn wir ihm Totenkopfketten gibt. Auf die fährt er ja so hart ab. Wir brauchen 20 davon, soweit ich weiß. Und Davon haben wir ja bei weitem genug. Wir haben 31. Du, dumm. Du, du, dumm. Du, dumm. Ey, ich hab was für dich. Oh, Alter, das ist doch eine Totenkopfkette, so wie die, die meine Tochter Dolores aus der französischen Bastille mitgebracht hat. Die kann man für teures Geld einem Antiquitätenhändler verkaufen. Dank diesem bin ich überhaupt so steinreich geworden. Ja, sowas. Du hast ja 20 Stück davon. Beachtlich, dass du so viel zusammenraffen konntest. <lacht> <lacht> Dafür bekomme ich wieder ein hübsches geld Geldscheffen ist eben mein liebstes Hobby. Hier, mein Junge, du sollst natürlich deine Belohnung haben. Nein, du brauchst mir nicht extra zu danken. Ich bin nur mein ein fragiler Mensch. Boah, total. Total. Weißt du, ich früher, war früher arm und habe auch davon geträumt, wie es wohl wäre, ein Schiff zu haben, und damit diese Karte zu befahren. Aber jetzt kannst du in diesem Traum nachjagen, mein Junge. Jo, <lacht> total crazy Typ. Und das ist die... Das ist das, das, müsste Schatzkarte 2 sein. Mit der kriegen wir dann auch ein Herzteil. Ähm... So. Die ist bei Eilersch habe ich ja eben schon mal erwähnt. So, und jetzt müssen wir nur noch... Ähm... Nochmal Glücksamulette zu Madame Marie bringen. Die uns dann ein Herzteil, äh, ein Herzteil gibt, eine Schatzkarte gibt. Ähm, eine Sache, was ich hier zu sagen muss: Im Wind Waker Original kriegt man jetzt nicht von ihr eine Schatzkarte, sondern ähm, was anderes. Also, wir kriegen jetzt Schatzkarte 45 und wie ihr wisst, 45 ist eine der neuen Schatzkarten, die zu einem, ich glaube, Herzteil führt. Jedoch führt ähm, gibt gibt's natürlich die 45. Schatzkarte in Woundraker für den Gamecube nicht. Und man kriegt von ihr ein anderes Item. Ähm, keine Ahnung warum. Und ähm, das Item findet man heutzutage an einer anderen Stelle im Spiel. Ähm, an einer anderen Stelle im Spiel, wo man früher ein, eine Schatzkarte... Nee, früher hat man da an der Stelle, wo wir das Item... Also, ich habe verloren, äh, Madame Marie gibt im Gamecube Original uns ein Item. Und dieses Item kriegen wir jetzt auf... Na, bei einer anderen stelle und bei dieser anderen stelle gab es früher ein herzteil heute ist aber dann dieses item hier Was wir eigentlich bekommen müssten also in der windwaker version gibt es das item auf einer anderen insel so hier deine glücksamulette Nun sieh mal wieder an du bringst mir also glücksamulette du hast mir also 20 glücksamulette gebracht das macht zusammen mit denen von letztes Mal ja ganze 52 glücks -Amulette. Das ist aber ein Glück. Ich kann es kaum fassen, dass du mir so viel geschenkt hast. Dann will ich dir zum Dank mal eine meiner wertvollsten Schätze geben. Schreck mir deine Hand aus. Das hier ist jetzt eine absolute Rarität. Es gibt kein zweites Mal auf der Welt. Die haben, glaube ich, nicht mal den Text geändert. Von ihr, ja, das ist schade. Und fühlt ich, wie das Glück durchströmt, das habe ich eins in dem Anwesen gefunden, das nun dir gehört. Was machst du denn für ein langes Gesicht? Aber ich verstehe dich schon. Du bist einfach überglücklich, dass du eine so gute Tat vorbracht hast. Ich hoffe, Gefühl wird nie mehr von dir weichen. Ah. Text hätten sie vielleicht noch anpassen können. Naja, ist halt so. So, Schatzkarte 45. Keine Ahnung, wo das genau ist. Damit haben wir aber... Alle 46 Schatzkarten plus diese speziellen Schatzkarten. Äh, fehlen nur noch die Triforce-Karten das ist das Wichtigste. 23 Karten haben wir schon, also 23 Sachen haben wir schon geborgen. Von 46, also die Hälfte. Das ist ganz okay eigentlich. Und, ähm, ja, im nächsten Part machen wir dann hier weiter. In der Stelle Wind Waker HD. Uns fehlen ja noch ein paar Herzteile hier. Und, ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich sage bis dann, schau. euer Rocky.